Wie kann ich das Skalenniveau einer Variable bestimmen? Sie müssen sich dafür im Prinzip nur zwei Fragen stellen, die ich hier auf dieser Folie dargestellt habe. Die erste Frage ist, gibt es eine Rangfolge zwischen den Ausprägungen der Variable? Das heißt, Sie schauen sich die Variable an. Wir fangen mal an mit einem Beispiel wie zum Beispiel Haarfarbe. schauen sich die verschiedenen Ausprägungen der Variable an und überlegen dann, ob es eine Rangfolge innerhalb dieser Ausprägung gibt. In dem Beispiel von der Haarfarbe ist dies nicht der Fall. Sie können einfach nur diese verschiedenen Haarfarben darstellen. Sie können aber nicht sagen, die eine Haarfarbe liegt höher als die andere. Das heißt, wenn Sie diese erste Frage mit Nein beantworten, dann landen Sie bei dem sogenannten nominalen Skalenniveau. Das heißt, das ist am einfachsten zu bestimmen. Sie müssen sich nur diese eine Frage stellen. Wenn die mit Nein beantwortet wird, sind Sie beim nominalen Skalenniveau. Wenn die Frage nach der Rangfolge mit einem Ja beantwortet wird, zum Beispiel hier bei Schulabschluss oder bei Körpergröße. Beim Schulabschluss können Sie ja sagen, dass zum Beispiel ein Abitur ein höherer Abschluss ist als beispielsweise eine mittlere Reife. Und bei der Körpergröße können Sie auch sagen, die eine Person ist mit zum Beispiel 1,80 m größer als eine Person, die 1,50 m groß ist. Wenn diese Frage also mit Ja beantwortet wird, dann kommen Sie auf die zweite Frage. Sind die Abstände zwischen den Ausprägungen der Variable bekannt? Und dort wird es dann teilweise etwas tricky. Wir fangen mal damit an, wenn die Abstände nicht bekannt sind, wie zum Beispiel beim Schulabschluss, dann landen wir beim ordinalen Skarniveau. Was heißt das, dass die Abstände nicht bekannt sind? Wenn Sie sich verschiedene Ausprägungen der Variable überlegen, jetzt zum Beispiel Abitur und mittlere Reife, dann ist im Prinzip erstmal klar, dass der eine Abschluss höher ist als der andere, aber der Abstand ist im Prinzip erstmal nicht bekannt. Sie wissen nur, der eine Ab ähm, Abschluss ist höherwertiger als der andere. Natürlich gibt es dann weitere Möglichkeiten, das messbar zu machen, zum Beispiel, indem man die Jahre nimmt, die die Person für diesen Abschluss im Bildungssystem verbracht hat. Aber das ist dann schon eine weitere Information. Einfach anhand des Abschlusses haben Sie diese Information noch nicht. Es könnte auch sein, dass es sich zum Beispiel um ausländische Schulabschlüsse handelt, wo Sie gar nicht wissen, um wie viele Jahre dort äh, sich die verschiedenen Abschlüsse unterscheiden. Also in dem Moment, wo wir die Abstände zwischen den Ausprägungen nicht kennen, landen wir bei dem Ordinalskalenniveau. skalniveau Wenn wir allerdings die Frage nach den Abständen mit Ja beantworten können, zum Beispiel bei der Körpergröße. Da ist es ganz simpel. Da können Sie ganz klar sagen, eine Person, die 1,80 Meter groß ist, ist 20 cm größer als eine Person, die zum Beispiel 1,60 Meter groß ist. Dann landen wir bei dem metrischen Skalenniveau. So, diese drei Skalenniveaus sind eigentlich alles, was Sie für die praktische Anwendung brauchen. Es wird dann in der Theorie oft noch unterschieden zwischen dem sogenannten intervall und dem Ratioskalenniveau. Und diese Unterscheidung ist allerdings für die praktische Anwendung meistens nicht relevant. Das heißt, wenn Sie nach diesen drei Skalenniveaus hier unterscheiden können, sind Sie für die Anwendung wunderbar gerüstet.